Online spielst du Dragon's Treasure auf 5 Walzen mit 5 Gewinnlinien. Und genau wie in der Spielhalle bestimmst du selber die Höhe deines Einsatzes. Bei Sunmaker kannst du online mit echtem Geld spielen. Und natürlich kannst du deinen Gewinn auch hochdrücken mit der guten alten Merkur Risikolag. Klicke jetzt auf den Link unter diesem Video und besuche uns auf Casinoverdiener.com.